Guten Tag. Äh, tja, Wirtschaft und Ärzte gegen das Regelchaos. Die Bild hatte heute Mittag gemeldet, Wirtschaft und Ärzte laufen Sturm, Regelchaos macht unsere Corona-Disziplin kaputt. Auch Chef äh, nee, Charité-Virologe Christian Drosten fordert einheitliche Regeln. Schön, ich lese euch das alles vor. Ich empfehle aber, hier oben werde ich jetzt Links anbringen, äh, zu Fachbegriffen und den Artikel äh, sich anzuhören, aber auch mal nach den Fachbegriffen zu gucken. Geht hier oben, wenn ihr das I nicht seht, geht mal mit dem Finger beim Handy, äh, mit dem Finger auf den Bildschirm und da seht ihr hier oben ein I und da könnt ihr diese Fachbegriffe, falls ihr sie nicht genau wisst, nochmal erklären lassen. Und dann liest sich bzw. hört sich so ein Artikel nämlich ganz anders an. Den Tipp habe ich bekommen von Mike äh, K. Und ich, er sagte, aha, ja, vielen Dank, ich werde es per Video thematisieren. Wir sind also bei diesem Artikel und der ist von heute. Hier nochmal die Überschrift. Leere Biergläser stehen im Raum. Ja, der ist von heute 10.10.12.37 Uhr. Ich lese vor und zitiere damit. Alkoholverbote, Sperrstunde ab 23 Uhr, Beherbergungsverbote und von Bundesland zu Bundesland anders. Während deutschlandweit immer mehr Städte und Regionen die 50er Grenze der 7-Tage-Inzidenz. <lacht> da kriege ich doch wieder Husten. Geht hier oben rechts drauf. Inzidenz wird erklärt, überschreiten und zu innerdeutschen Risikogebieten werden, laufen Wirtschaftsverbände Sturm gegen das Corona-Regelchaos. Hauptkritikpunkt: das Wirrwarr an Regeln und Geboten. Berlin, Hamburg, Frankfurt: Corona-Sperrstunde in deutschen Großstädten. Na, ach, die Werbung. Ja, das war eine Anzeige. Hier geht es weiter. Besonders an den Beherbergungsverboten einzelner Bundesländer für Gäste aus innerdeutschen Risikogebieten Risikogebieten stoßen sich der Deutsche Industrie- und Handelskammertag, DIHK, und der Hotel- und Gaststättenverband, DEHOGA. DIHK-Präsident Erik Schweitzer kritisierte unkoordinierte Regelungen bei Beherbergungsverboten. Gerade auch im Gastgewerbe können weitere Ausfälle die Existenz von Unternehmen gefährden, sagte er zu BILD. Da blickt keiner mehr durch, sagt die HOGA-Chefin Ingrid Hartges zu BILD und fürchtet, dass Uneinheitlichkeit der Regeln der Akzeptanz der Maßnahmen schadet. Sie fordert, wir brauchen hier dringend eindeutige nachvollziehbare und verständliche Regelungen, Prozesse und Zuständigkeiten. Kritik aus, der Ärzt aus Ärzteschaft, auch Drosten für mehr Einheitlichkeit. Diese Gefahr sieht auch der Chef des Kassenärzteverbandes, Andreas Gassen. Diese Regelungswut ist oft eher kontraproduktiv, sagte der Vorstandsvorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung KBV der Neuen Osnabrücker Zeitung. Gassen bezeichnete innerdeutsche Reisen als Pseudo-Gefahr. Masseninfektionen gäbe es durch traditionelle Großhochzeiten, in fleischhabenden Betrieben und durch unkontrolliertes Feiern. Er wird wieder zitiert, durch den Wust an nicht nachvollziehbaren Regelungen verlieren wir aber eventuell die Akzeptanz für die Maßnahmen, die wirklich etwas bringen, warnte Gassen. Warnungen, die Pandemie könnte außer Kontrolle geraten, Pandemie hier oben gucken. Pandemie. Nochmal, Warnungen, die Pandemie könnte außer Kontrolle geraten, wertete er als überzogen. Wir müssen aufhören auf die Zahl der Neuinfektionen zu starren, wie das Kaninchen auf die Schlange. Das führt zu falschen Alarmismus, sagte Gassen. Selbst 10.000 Infektionen täglich wären kein Drama, wenn nur... Einer von 1000 schwer erkrankt, wie wir es im Moment beobachten. Zuletzt war die Zahl der registrierten Neuinfektionen in Deutschland auf mehr als 4000 Fälle am Tag deutlich angestiegen. Am Samstag meldete das RKI 4721 Neuinfektionen Infektionen, binnen 24 Stunden. Auch Charité-Virologe Christian Drosten hält in den kommenden Monaten wieder mehr bundeseinheitliche Regelungen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie Corona für notwendig. Es ist gut, wenn es klare Regeln gibt. Das ist ganz eindeutig, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Sie durchzusetzen, sei angesichts einer regional unterschiedlichen Häufigkeit der Krankheit. Krankheit. <lacht> Neue Infektion. <lacht> Pardon, ich kriege dann immer Husten. Ich wiederhole nochmal, sie durchzusetzen, sei angesichts einer regional unterschiedlichen Häufigkeit der Krankheit <lacht> derzeit verständlicherweise noch schwierig, räumte der Experte ein. Er betonte aber, das Virus wird sich immer gleichmäßiger verteilen. Wir werden mehr und mehr in eine Situation kommen, wo man besser pauschal reguliert. Am Freitag hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel die größten Städte beraten und sich auf eine Reihe von Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie <lacht> <lacht> Corona verständigt. Kommende Woche steht wieder ein Gespräch Merkels mit den Ministerpräsidenten der Länder an, wie Bayerns Regierungschef Markus Söder, CSU, angekündigt hatte. Ja, das war das aus der Bildzeitung und ich bitte meinen Hustenanfall zu entschuldigen. Wie komme ich zu dem Artikel? Ich werde ihn unten verlinken. Wie komme ich mit dem Handy überhaupt in die Videobeschreibung und denn in der Videobeschreibung steht der Artikel und das, was wir tun, um den Wahnsinn zu beenden. Und wo kann ich kommentieren? Dieser Link wird hier links angefertigt. Ein Kommentarvideo. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.